<lacht> Was hängt denn Urwald an dem Bäumen? Und tut weh, wenn man es ins Gesicht kriegt. Ein Tisch. Was ist aus dem Grün in was ist aus dem Braun in Grün und hat einen Plattenvertrag? Kiwi Wonder. <lacht> was ist nicht Licht hüpft über eine Wiese und ein Kaminchen? <lacht> Mach dir jetzt nicht mal die, äh, Dings. Oh, wow. oh, okay.